Ja, und genau das wollen wir ändern. Mit Fahrscheinfrei musst du nicht mehr mühsam nach dem richtigen Tarif suchen oder dich durch die Menüs bei den Ticketautomaten quälen. Fahrscheinfrei macht den Nahverkehr für alle unkompliziert. Einfach einsteigen und losfahren. Genau das bedeutet Fahrscheinfrei.